Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man in Starter mit sogenannten Do-Files arbeitet. Do-Files sind dafür da, die statistischen Analysen, die man in Starter durchführt, abzuspeichern, so dass man sie jederzeit wieder ausführen, somit also replizieren kann. Um eine Analyse in Starter durchführen zu können, muss ich zunächst mal einen Datensatz öffnen. Dafür gehe ich hier auf der Benutzeroberfläche von Starter auf File und dann kann ich hier einige Beispieldatensätze auswählen für diese Demonstration. Hier klicke ich auf Beispieldatensätze, die in Starter bereits installiert sind und bekomme dann eine Liste an Datensätzen, die Starter dafür zur Verfügung stellt und ich wähle einfach mal den ersten Datensatz aus, indem ich hier auf Use klicke. Dieses Fenster kann ich dann wieder schließen und habe dann in meiner Benutzeroberfläche den Datensatz geöffnet, sodass ich hier die Variablen sehe, die in dem Datensatz vorhanden sind. Wenn man sich den Datensatz angucken möchte, zur Erinnerung nochmal, kann man hier in die Kommandozeile Edit eingeben. Und dann sieht man, dass der Datensatz hier insgesamt aus 74 Fällen besteht. Und hier oben sehe ich die Variablen, die im Datensatz vorhanden sind. Gleich werden wir mit unserem Do-File eine kleine Häufigkeitstabelle machen für die Variable Foreign. Den Dateneditor kann ich auch wieder schließen, um zu meiner Benutzeroberfläche zurückzukehren. Und jetzt muss ich zunächst mal einen Do-File öffnen. Um einen Do-File zu öffnen, kann ich auf dieses Icon hier klicken, da steht dann New Do-File-Editor oder alternativ kann ich hier unten in die Kommandozeile Do-Edit eingeben. Ich drücke auf Enter und dann öffnet sich ein leerer Do-File-Editor. Da ich dem Do-File noch keinen Namen gegeben habe, hat er hier, steht hier oben Untitled.do. Man kann sich schon mal merken, dass die Dateiendung für ein eine, für Do-File immer .do lautet. Wenn ich jetzt beginne, hier in den Du-File etwas reinzuschreiben, mache ich zunächst mal hier etwas größer. Dann habe ich dort die Möglichkeit, zunächst mal Kommentare einzugeben. Und einen Kommentar beginne ich immer mit einem Sternchen, so dass Starter weiß, dass es sich jetzt nicht um einen Befehl handelt, sondern um einen Kommentar. Dort kann ich jetzt erstmal dem ganzen Du-File eine Überschrift geben, einen sogenannten Header, wo ich reinschreibe, was mache ich mit dem Du-File, wer hat den Du-File erstellt etc. Hier könnte ich also mal reinschreiben: Beispiel Do-File für eine erste Analyse. Dann schreibe ich noch hin, welchen Datensatz ich verwendet habe. Datensatz. Und dann können wir hier einmal gucken, in unserer Benutzeroberfläche, wie der Datensatz hieß, den ich gerade geöffnet habe. Und dann sieht man, der heißt auto.dta. Also schreibe ich auto.dta aus den Beispieldatensätzen von Starter. Man kann übrigens auch einen mehrzeiligen Kommentar in Starter machen. Dafür muss ich hier mit einem Slash und einem Sternchen beginnen. Dann kann ich hier diesen Kommentar auf mehrere Zeilen verteilen und, und muss den Kommentar dann allerdings auch wieder mit einem Sternchen und einem Slash beenden. Also der Beginn war mit einem Slash und einem Stern und das enden dann andersrum mit einem Stern und einem Slash. Dann weiß start, dass es sich um einen mehrzeiligen ähm, Kommentar hier handelt. Gut, dann kann ich noch dazu schreiben, wer den Du-File hier erstellt hat und gleich noch das Datum, das ist heute der 17.11.2017. So, das ist jetzt schon mal ein ganz guter Start, damit ich, wenn ich später den Du-File öffne, auch wieder erkennen kann, wann habe ich den erstellt und was wollte ich damit eigentlich machen. Dann mache ich wieder einen Kommentar mit einer kleinen Überschrift, was ich jetzt eigentlich bezwecken möchte mit dieser Analyse und da schreibe ich mal hin, wir machen eine Häufigkeitstabelle für die Variable FOREIGN. Die Variable FOREIGN enthält die Information, ob die Automodelle, die in diesem Datensatz vorhanden sind, im Inland, aus dem Inland stammen, also in USA in dem, in dem Fall, oder aus dem Ausland, also aus einem anderen Land und wenn ich mir jetzt eine Häufigkeitstabelle anzeigen lassen möchte, muss ich zunächst mal den Befehl für eine Häufigkeitstabelle eingeben, der heißt tabulate und dann den variablen Namen der Variable. und da können wir noch mal kurz hier in den Datensatz reingucken. Hier bei unserer Variablenliste sehen wir die Variablen Name ist foreign und das Variablenlabel k Also gebe ich hier ein foreign. Wenn ich diesen Befehl vollständig eingegeben habe, kann ich den jetzt ausführen, indem ich den Befehl markiere und dann anschließend habe ich die Möglichkeit mit einer Tastenkombination den Befehl auszuführen. Start dafür dann diesen Befehl aus anhand der Daten, die ich im Datensatz geöffnet habe. Das heißt, wenn ich jetzt noch keinen Datensatz geöffnet hätte, würde ich eine Fehlermeldung bekommen, dass keine Variablen vorhanden sind, um die Analyse eben auszuführen. So, jetzt könnte ich also das, äh, diesen Befehl hier markieren und könnte ihn ja, ausführen. Und zwar kann ich das entweder machen, indem ich dieses Icon hier klicke, execute selection, oder alternativ kann man auch eingeben, Steuerung und D, d Ich führe das einmal aus und dann gucken wir uns mal das Ergebnis in dem Ausgabefenster an. So, hier sehen wir jetzt, wie das Ergebnis ausschaut. 70% der Automodelle in diesem Datensatz sind aus dem Inland und gerundet 30% der Automodelle in diesem Datensatz aus dem Ausland. So, jetzt kann ich die, diesen Do-File abspeichern und dann kann ich diese Analyse, die ich hier gemacht habe, jederzeit replizieren. Zum Abspeichern des Do-Files gehe ich auf File und dann Save und dann kann ich einen Namen vergeben und den Do-File abspeichern. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass das jetzt zwei getrennte Datensätze sind. Zum einen habe ich den Datensatz gespeichert, der hat die Dateiendung .dta und zum anderen habe ich den Do-File gespeichert, der hat die Dateiendung .du. Soweit zur ersten Einführung von DuFiles.